Was können wir für? Willkommen zu der nächsten Folge Battle von 3. Wir starten zusammen mit Herthören. Hallo. Stellen Sie sich kurz vor, was machen Sie beruflich? Also, äh, was versuchen Sie hier? Äh, äh, ewig, wir gewinnen. Ähm, und stein. um ähm, diesem Sieg näher zu kommen, haben wir uns jetzt zu einem Kampf verabredet. Ähm, wir werden jetzt noch die Folge farmen. Und dann wird in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich ein Kampf kommen. Um, und wir werden jetzt einfach mal nicht den Gegner nennen, sondern erstmal instant auf den Server raufgehen. Und ich mache den Countdown. 3, 2, 1, los, rauf. Connecting. Verbindet zum Server. Hier sind wir wieder alleine? Jo, wir sind drauf. Hier ist noch Lapis. Perfekt. Ich dann hier schon mal das Lapis ab Okay, warte mal Also, ich habe jetzt ein Diabos-Panzer mit Schutz 1 Alles sonst noch Schutz 1 Du hast ein Diabos-Panzer Aber deine Hose ist nicht verzaubert Ja, die Hose konnte ich nicht verzaubern, ne? Da wollte ich nur Scheiß drauf kriegen können Jetzt könnte ich aber wieder was Neues drauf verzaubern Ja, okay, du hast den Zaubertisch Nein Doch Nein, ich hab den nicht Ich bin auch nicht Ich doch, du hast den Nein, ich hab den nicht ist Der hier noch? Doch, ich habe ihn okay. Ich wollte dir nur ein bisschen Panik schaffen. Alter, ich hatte gerade Todespanik gehabt, mann. Aber egal, so schlimm wäre das nicht. Ich glaube... nee, wir haben nicht mal mehr Dias gehabt, also... Doch, das wäre scheiße. So <lacht> ja, dezent. Das hier. Okay. Warte, mhm. ich kann den panzer mal in den strip Eingang reinwerfen. Schutzsicher 1 brauche ich nicht. Okay, dann... grebst du weiter in die strip -Gänge. Ja, ich höre auch gerade Lava. Ja, ich glaube, die habe ich auch beim Auslongen noch gehört. Ja, die Lava ist laut, die sollte jetzt in der Nähe sein. Über uns oder unter uns. Jo. Ich habe jetzt in der Folge eben noch bemerkt, dass sie eben in der letzten Folge, dass ich ein bisschen leise war. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass mein Mikrofon die ganze Zeit irgendwie 30 Meter vor meinem Tisch wegstand. Ja, okay, bei mir war es eigentlich bei Lautstärke ganz normal. Ich habe Lab, ich habe Redstone. Aber bei mir ging es eigentlich also bei mir war es kein Problem gewesen. Oh Gott, ich hätte fast einen... wie weit hast du dich schon gegraben? Ich ja. bin im Auland angekommen. Toll. Ich frage, wir müssen heute noch ein bisschen Glück haben mit Dias. Was, ha hat, was glaub... hast du einen Bogen? Hast du einen Bogen? Ja. Sehr ja, gut. Ich würde wirklich am besten noch eine Höhle suchen. Weil so ist das halt ein bisschen scheiße. Aber diese Höhle muss doch eingeschränkt, warte meiste. Ich sehe das gerade vom Dichterne. Achso, das ist nicht so Hallo? Okay. Warte mal, aber die Lava, die muss doch. Ich gucke gerade auch schon. Wo haben wir die denn am besten gehört? Ja, ich höre hier sogar noch die, die Höhlensounds. Bei mir, wo ich gerade stehe. Vielleicht ein bisschen hochgraben? Ah, hast du schon. Ja, ich höre das auch. Da ja, bringen wir die Folge mit irgendwie Lava zu suchen. 5 also Minuten sind schon gleich um. Ich bin nur noch 10. Eben schreibt mir kurz die XR ein. Soda? Wo ist meine pinke Soda? Weiß nicht. War ist die vielleicht unter uns? Ja auch nicht. Nee. Kann doch nicht sein, Mann. Ich find noch mal Eisen. Stimmt die ganze Zeit das Eisen, das fällt mir auf. Und oh, Gold, Gold, Gold, Gold Nice. Da war. Nein, mein eines Gold ist verbrannt. Belastend. Hab meine soda gefunden. Denn? an der Seite, oh, das ist sogar eine glaube ich eine Höhle. Ein Sneaker, mal kurz, ich sehe. Hier. Hier. Hallo. Hi so. Hallo. Aufpassen. Bring und bin tot, Alter. Wow. Da, und danach da, haben wir die ganze Zeit gesucht. Kann das hier irgendwo weiterbauen? Ja, warte, welche Höhe sind wir jetzt? Äh, hier sind wir Höhe 12. Wir müssen einfach ein bisschen in die Richtung geraten. Ja, da, von da kommen wir auch überhaupt nicht. Von da kommen wir. Ich vergesse die ganze mm -hmm. Zeit, um das mm -hmm. zu graben. Rebst du dich in die Wände rein? Ah, ja, ja. Können eigentlich mal die Spitze. Warte mal. Äh, kannst du den Zaubertisch kurz umsetzen? Ja. Nö. verloren. Mein Spitzhack ist gleich wieder kaputt. Ich hab Effizienz jetzt drauf. Ja, ich hab auch schon Effizienz drauf, aber. Naja. Pff, also ich finde es halt komisch, dass wir jetzt gerade gar nichts finden. Das ist halt ein bisschen blöd. Also ich glaube sozusagen das Karma von den letzten Folgen, weil wir letzte Folge halt so viel gefunden haben. Naja. du? Ach komm. Mein Mental ist auch schon die ganze Zeit eigentlich voll. Nein, es geht eigentlich. Ich oh, freue ist jetzt doch, es rennt voll durch den ganzen Cobblestone. Ich mach hier kurz mal ein kleines Lavaloch. Aufpassen, oh, pass, ich mache jetzt mitten im Wegen ein Lavaloch. Ich komme! Ich kann ich rein schubsen? Ist das nicht. Ja, ich schmeiße einfach den Müll kurz rein. Sag dir ernst, hätte ich vielleicht noch behalten sollen. Ich hab noch ein bisschen Granit. Ja, mein Inventar ist schon mal ein bisschen leerer. Das ist gut. Und das ist wieder voll. Sogar wirklich fast voll. Okay, du gräbst äh, auf der Seite, ich grabe auf der anderen Seite. Mano. Wo ist hier weiter? Da ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Ich habe auch schon wieder neue. Oh, ich vergesse vergessen, nehme ich jetzt Auto schlecht auch noch mal mit. Das kann nicht sein. Ich mag es mehr in Höhlen zu gehen. Spannend. Mhm. Spannend auch. <lacht> Heisen. vielleicht auch die Hoffnung, dass wir wieder auf eine Höhle stoßen. Ist das Level auch noch immer noch hier? Nein. ich wäre schon längst reingelaufen. Ich habe jetzt 8 Level. <lacht> ich brauche erstmal weiter geradeaus. Ja, ich, vielleicht, ich hoffe vielleicht die Hoffnung mit dem Redstone hier. Ja! ein Zombie. Ich sehe es. Kevin. das nach Höhlen suchen geht. Oh, ja, okay. Hast du es schon? ich hab's ja. Nice. Ein Zombie. hier ist Lava, pass auf. Ganz schön riskant, der Höhle. Wir können jetzt ja ein bisschen auf... Warte, hast du den Zaubertisch mitgenommen? Nein, weiß, ich hab ihn liegen lassen. Brauchen oh, nee, nicht Ich Ich will bei mehr. dir wirklich vorstellen. Ach, okay, komm! <lacht> ich, ich will nicht schon wieder in Lava fallen. Ich hab keine Fackeln mehr. Ja, ich weiß, hier ist so dunkel. Nein, es gibt halt wirklich Stellen, wo es dunkel ist. Und vielleicht halt wirklich was sein könnte und ich es einfach nicht sehe. Hab wieder eine Mine gefunden. Ich habe auch also gerade ein bisschen Gold gefunden. Creeper! Ui, das war knapp. Hätte denn das Spell von 3 ausgeschieden? Creeper! Mhm. Explodiert doch! Gunpowder. Habe jetzt ein bisschen äh, Gold noch. Wir sollen genug für ein paar Gold dafür brauchen. Ich brauche wirklich jetzt Fackeln, das geht nicht. Habe ich noch Kohle. Ach, ich habe sogar sieben Kohle. Oh, ich könnte mir die ganze Zeit fucking craften. Oh, hi. Da bin ich bei mir aufgenommen. Hier in Spandau. Ja, Max. Geh okay, nochmal ein bisschen Gold. Im Kreis gelaufen. Toll. Also die Höhle geht halt in einem Kreis. Na, ich habe gerade einen guten Spot gefunden. Ich geh doch weit runter. Ja, warst okay. du lange gelaufen? Dann gehe ich mal hier oben lang. Das war's. Okay, krass. Alles ey, es, ist, es ist gleich schon eine vier Minuten zu. Oh Leute, warte, ich hab was Gutes gefunden. Gott. Nö. Nee. Nicht Zeit geht so schnell rum. Dann mhm. noch im Kinderboden sitzen. Und dann auf immer Fachabitur. <lacht> das laber ich schon wieder. <lacht> das ich mich auch. <lacht> ich weiß, das das, ich, war, einfach ich mitnehmen. Noch das, ich glaube, die Höhle ist doch nicht so geil. Knochen brauchen wir eigentlich für nichts, ne? ne, nicht dass ich wüsste. Ich geh nochmal in diese Mine rein. War nicht die, ist nicht groß. Aber die ja ausgenommen. Waren wir nicht in der schon? Oder sie kommt mir so vor, als wären wir hier schon gewesen. die geht irgendwann nicht so weiter. Ich bin nur in so einem kleinen Abteil anscheinend. Oh, Babyspinne, Höhenspinne. Ah, oh, Babyspin. Ja, die Höhlenspinnen, die geben mir Gift, Alter, als Maul ich Weiß Deswegen ja Ah Ich dachte, ich hab grad einen Creeper gehört, Mann Ich bin so paranoid geworden Ja Okay, die Fäden lass ich mal Vollkommen normal, vertrau mir mhm. Dann geht's dann wieder nicht weiter Pack, was soll ich rauswerfen? Okay, das Weißt du <lacht> Spinn-Spawner, vergiftet. Jetzt wo du bist? Ich werde zu dir kommen. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Sein zu, hinter dir Und sich verfolgen. Okay, okay, jetzt auch zu Ende, wann Ende. der war ist, ist das Gift nicht so lange. Serban ist das nur so äh, Von Höhlenspind ist mein Mann eh nicht so lange. So ja, le okay Oh Gott. 2 Minuten schon wieder zu Ende. <lacht> das ist hier. Warum ist hier so viel Kristall? Oh, Lava. Warte, welche Höhe sind ich gerade? Ach, okay, oh, und mir Höher, 20. Okay. Ich baue hier noch ein paar Fäden ab. Okay. Dann dann auch langsam wieder zu dir. So, ich muss zu dir. Das ist gleich zu Ende. ja, ja. ja. Ach, ja. Hey. Wir hatten gerade eigentlich mega Pech. Für die Folge. Ja. Ja, ich glaube uns hier dann nochmal ein bisschen runter. Das sind Schminkbauern abgebaut, oder? Ja, habe ich schon abgebaut. Ich grab hier noch ein bisschen runter. Hier geht die Mine weiter. Ich habe noch ein bisschen Lapis. Oh lol. Hm. Ne, hier ist nichts. Äh, komm mal zu mir. Weiß nicht, ob du meinen Namen schon siehst. Weil hier ist nämlich ein... Okay, hier geht die, ist die Mine doch ganz gut. Und? Wo bist du? Okay, da. Guten Tag. Komm, komm hier lang. Komm hier lang. Ja. Dann, komm, hier unten, also hier unten am besten einlisten. Okay, wir werden gleich gekickt. Ja, bist raus. Ja. Dann krieg ich auch. Oh. Ja, Leute. Das war die fünfte Folge, wenn ich mich nicht täusche, die fünfte Folge von Minecraft Battlefront 3. Wir hoffen, es hat euch gefallen ähm, und bin gespannt, ob wir das mit dem Kampf wirklich schon in der nächsten Folge direkt hinkriegen. Ich denke schon. Ähm, wenn ja, lasst eine positive Bewertung da, kommentieren und abonniert, damit ihr nicht so verpasst. Ähm, und schaut immer auch bei jedem anderen aus dem anderen Team vorbei, um immer die Sicht des anderen mal zu sehen. Ähm, und ja... Dann bedanken wir uns nochmal mal fürs Zuschauen und was sagen wir, Elias? Willst du jetzt von mir? Was sagen wir jetzt, Elias? Willst du von mir? Was sagen wir? Wenn das Monat die Bezahlung stimmt, dann können wir auch schon weiterreden, aber... Tschüss.